Und dann geht das Problem los mit dem intransparenten Berliner Immobilienmarkt. Trotz zwei Jahre Recherche, trotz vieler Mieter, die sich gemeldet haben und ihren Vermieter tatsächlich äh, analysieren, jahrelang recherchieren, kennen wir nur 65.000 von den geschätzt 470.000 großen Privatvermietern. Ähm, die Studie ist noch nicht am Ende. Wir haben bisher 700 äh, Vermieter analysiert. Wir haben noch 3.000 andere Kandidaten ähm,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 ist es denn, bitteschön, in eine Metropole im stabilsten Land Europa, in der stabilsten Gegend, in der stabilsten Stadt äh, der Welt zu investieren, bei einem Preis, als Arceus nach Berlin gekommen ist, vor knapp zehn Jahren, ähm, der nicht mal die Gebäudekosten abdeckt? Ja, also da...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 für die landeseigenen Wohnungsgesellschaften, für die wir tatsächlich äh, durchlaufend die besten Daten haben. Und Sie sehen hier in der grünen Linie oben, äh, auch die landeseigenen, genauso wie die Genossenschaften, genauso wie die Deutsche Wohnen, haben in den letzten 20 Jahren regelmäßig Mieten erhöht. Und nicht mal unbedingt viel langsamer tatsächlich, äh, sondern in ähnlichem Tempo. Und gleichzeitig hat sich in dieser Zeit ähm, die Kosten, also haben sich die Kosten für so eine Wohnung, für die Vermietung,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 oder die Landeseigenen, die haben mittlerweile eine Fluktuation von 0,5% Prozent oder 1%, weil in Berlin eigentlich keiner umziehen will. Und irgendwie schafft es Phoenix Spray jedes Jahr, 11% Prozent seiner Mieter loszuwerden. Also ich denke, das ist nicht alles freiwillig. Und belegen können wir es leider noch nicht genau, aber das ist eine spannende Frage. Und wie jede Heuschrecke, jede gute Heuschrecke sitzt, Phoenix Spree in Jersey mit 0% Steuern. Die, An die An Investoren sind völlig anonym.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 auch eben langfristig weiter günstig in Berlin einzukaufen und dieses Vermögen zu steigern und sind auch in Berlin mit Spenden aktiv. Aber auch Sie erhöhen Ihre Mieteinnahmen, wo Sie können und optimieren, maximieren Ihren Profit in der langen Strecke. Über Herrn Siegert stand auch schon sehr viel in der Zeitung.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 Vielleicht nachher noch noch ein, zwei weitere Beispiele, aber äh, was ganz einfach ist. Also eine Tabelle, die es da gegeben hat, äh, wo die Verhältnisse in Berlin, was die großen institutionellen Anleger und Firmen angeht, im Vergleich zu anderen Städten. Äh, ich wusste, wie es in München aussieht in etwa, äh, aber äh, das sind jetzt noch mal mehr Städte. Eine einfache, aber sehr aussagekräftige Tabelle aufgeführt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 diese große Immobilienfirmen eben eine äh, bestimmte Faktor auf dem ähm, Wohnungsmarkt sind wie in keiner anderen Stadt. In anderen Städten spielen sie auch große Rolle, aber in Berlin sind sie viel mächtiger. Und ähm, diese Fragen, äh, die äh, die Grundlage für für unsere Weiterarbeit auch bilden können, beziehungsweise diese Antworten äh, auf unsere Fragen, äh, sind... Äh, auch wichtig, um äh, einen Mythos ähm, äh, zu äh, durchbrechen, äh, was gerne von der Immobilienlobby äh, Lobbyisten aufgebaut wird. Äh, Christoph Trautwetter hat es ja vorhin erwähnt. Äh, es geht hier nicht bei Regulationen, die Mietendeckel, aber auch Mietpreisbremse äh, oder andere äh, Fragen, äh, um den kleinen armen Vermieter der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 an die Öffentlichkeit, ans Licht, die uns auch ermöglichen, politisch anders Druck aufzubauen. Wie zum Beispiel jetzt gerade die 130 Häuser, die an die Gesellschaft Heimstaden verkauft werden. Eine schwedische Gesellschaft mit einem Eigentümer aus Norwegen gehörten vorher größtenteils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 sehr gut gemacht und äh, ich freue mich auch, dass es ausgeweitet wird, weil es natürlich nicht nur um die äh, Situation der Mieterinnen und Mieter in Berlin geht, sondern auch in vielen anderen Städten, äh, in den meisten Großstädten in Deutschland stehen die Mieterinnen und Mieter unter Druck. Und wir haben vergleichsweise in Berlin eine privilegierte Situation, was die Stärke der Mieterinnenbewegung angeht. Ähm, also davon träumen viele äh, Aktivisten in anderen Städten.